Jetzt haben wir den Mirko Plin mit dem, also das ist ganz interessant, mit den Landnutzungsmodellen, die man mit QGIS erstellen kann und PostGIS. Und ja, Mirko, du bist dran. Ja, okay. Also mal einen guten Morgen von meiner Seite. Ich zeige nicht heute, wie man Landnutzungsmodelle erstellt, sondern wie man die Daten dafür aufbereitet, dass man es im Landnutzungsmodell nutzen kann. Weil nämlich Landnutzungsmodelle mit QGIS mit und PostGIS und Python wäre ein Vortrag, der würde zwei Demosiesen füllen. Aber bereits mit den Eingangsdaten für ein Landnutzungsmodell bekommt man jede Menge interessante Informationen geliefert. Als erste zur Frage, aus welcher Motivation heraus habe ich mich mit dem Thema beschäftigt? Weil landwirtschaftsmodelle waren ja bisher eine Domäne von Rasterdaten. Und mit Vektordaten ist es, war es lange nicht möglich oder nur, wenn man sie in Rasterdaten umgewandelt hat. Ganz kurz noch, ich arbeite an der Universität in Bonn in einem, in einem Forschungsprojekt zur Siedlungsentwicklung im westlichen, im westlichen Kölner Umland. Vielen bekannt durch das Thema Hambacher Forst und Braunkohle. Aber wir haben dort ein weiteres strukturelles Problem. Wir erwarten in den, in den nächsten 20 bis 25 Jahren bis zu, zu 170.000 Zuzügler in den, in den Kölner Raum. Das macht 45 bis 75.000 Wohnungen. Und wo bringt man die Leute unter? Die bisherige Politik einfach, wir weisen einfach Neubaugebiete aus. Egal wo, da wo es schön ist, wo es Investor toll findet, ist nicht zielführend. Deswegen versuchen wir in unserem Projekt über Landmutzungsmodelle und innovative Ansätze, den Kommunen Möglichkeiten zu eröffnen, Siedlungsplanung sinnvoll zu gestalten. sinnvoll zu gestalten und auch, und auch aufzuzeigen, wie man hier nachhaltige Entwicklung voranbringen kann. Und aus diesem Grund eben Landnutzungsmodelle am besten, auch, auf das, auch am besten so, dass die Kommunen sich besser selber nutzen können und auch mit Daten, die frei verfügbar sind. Deswegen haben wir uns entschieden, nach vielen Tests ein neues Landnutzungsmodell auf Vectorbase selber zu entwickeln was eben erst möglich wird durch Big Data und durch maschinelles Lernen. Und das ermöglicht uns die Nutzung von relativ vereinfachter Nutzung von verschiedensten Datenquellen. Und erste Tests zeigen, dass bereits, und bereits die, allein die Datenaufbereitung für das so Modell er er liefert vielfach spannende Ergebnisse für die Praxis. Und Modell auf Vektorbasis lässt sich Dank, ich sag mal, aktueller Python-Schnittstellen und so weiter, sehr gut direkt in vorhandene Dateninfrastrukturen integrieren. Problem ist, Vektordaten sind räumlich, sind nicht wie Rasterdaten auf ein einheitliches räumliches Maß gebracht. Sprich, es fehlt eine Standardisierung. Und das will ich mir heute zeigen, wie, das Problem ist, ich heute mal zeigen und welche Wege es da gibt, Daten aufzubereiten. Als erstes mal, wo bekommen wir überall solche positionell freinutzbaren Eingangsdaten für Landnutzungsmodelle her? Als erstes natürlich die Daten der öffentlichen Hand, beispielsweise von, von Geobasis NRW, die ja seit 1.3. komplett freinutzbar sind, unter einer sogenannten CC0-Lizenz stehen, wie ich gestern Abend erfahren musste. Als nächstes Daten aus, äh, aus klassischen ähm, Erhebungen zur Landnutzung wie der Corin-Datensatz der EU, dann OpenStreetMap, eine wunderbare Fundgruppe von Daten. Beispielsweise zu Fragen der, der Anzahl der Ärzte, Kindergärten, Schulen in einem Gebiet, was für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung sehr wichtig ist. Die Daten des Zentres 2011, ebenfalls, wenn man sie etwas aufbreitet, ein sehr schöner Datensatz. Und dann Daten, die wiederum aus den umgenannten Daten abgeleitet werden. Beispielsweise zur Erreichbarkeit von, äh, von einzelnen, einzelnen potenziellen Siedlungsflächen per Bahn, Bus oder auch per Fahrrad. Entfernungen zu Versorgungseinrichtungen. Open-Route-Service als freier Router leistet da wunderbare Dienste. Jetzt das Problem, die Daten kommen in unterschiedlicher Gestalt daher. Also... Ist die Frage, wie bekomme die Daten auf, in eine einheitliche Form? Da bietet sich es an, die Daten auf ein einheitliches Raster zu beziehen, was auch den Charme hat, dass es hinterher in, in, in, äh, sehr gut mathematisch verarbeitbar ist. Ich habe hier zum Beispiel die zwei, Daten, zwei völlig verschiedene Datensätze zur Stadt Köln: einmal die offizielle Landnutzung die ATKIS, die 18, die 18 Entsprechenden 18 ATKIS-Klassen entsprechen oder ALKIS-Klassen sowie die, die Haltestellen im ÖPNV. Und wenn ich diese beiden Informationen auf ein einheitliches Raster beziehe, ha, habe ich, hab ich gewonnen. Der Weg auf ein einheitliches Raster. Und was dabei rausfällt, ist sehr interessant. Und das möchte ich gleich mal an zwei Beispielen aufzeigen. Erstes Beispiel ist, ist die aktuelle, aktuelle Landnutzung pro Rastergitterzelle aus ALKIS. Aus Alkis. Die Kenntnis der aktuellen Landnutzung ist die Voraussetzung für jegliche äh, Frage in der räumlichen Planung und auch in, äh, in, in dem geplanten Landnutzungsmodell. Und, und die ALKIS- und ADKIS-Daten sind die einzigen Daten, wo man aktuell zu ich mal, erschwinglichen Preisen eine regelmäßige halbwegs sichere Aktualisierung bekommt. Geobars NRW stellt diese Daten halbjährlich frei zur Verfügung. Natürlich ist das Problem, diese Daten stimmen nicht ganz in der Realität überein. Oder äh, die Informationen, die da abgelegt sind, sind manchmal, ich sag mal, etwas diffus oder passen nicht zu dem Ganzen, was, wie es wirklich draußen aussieht. Das Beispiel, wo man so ein Problem hat, ist Wohnen in Gewerbe. In, in, in Alkis Adkis ist eine Fläche als Gewerbe ausgewiesen, in Wirklichkeit wohnen dort 20 Leute. Oder in Alkis-Atkis ist, ist eine Fläche als Landwirtschaft ausgewiesen. In Wirklichkeit ist, äh, ist diese Fläche bereits, ich sag mal, mit landwirtschaftlicher Bauung gebaut worden und nur nicht umgetragen worden, aber es ist der einzige Datensatz, der man bekommt. Und jetzt ist es relativ einfach, diese Daten zur, Landnutzung, zur aktuellen Landnutzung aus Alkis-Atkis auf, auf ein Raster zu bringen. Es ist nichts anderes als eine Verknüpfung von einigen Basisbefehlen, ba, äh, Basisbefehlen in, PostGIS, mit, in einer PostGIS-Datenbank. Hier mal die entsprechende SQL-Anweisung. Und wenn man sich die anguckt, es ist nichts anderes als ein einfaches, es ist nichts anderes als Select-Anweisungen, einfach, einfach Select verknüpft in denen, einfache Verschneidungen ausgeführt werden und die und, und einfach Verschneidungen und Summen ausgeführt werden. Und als Ergebnis dieser Anfrage bekommt man dann die aktuelle Landnutzung in einer Gitterzelle. In einer Gitterzelle bekommt man den Anteil der Landnutzung in, in den Gitterzellen, sprich ich habe ein Hektar er geht es mit einen Hektar Größe und bekommt die Information, ein halber Hektar ist Wohngebiet, ein vierter Hektar ist Wald- oder Landwirtschaft. Und mit diesen Daten kann, kann auch eine Kommune schon sehr viel anfangen mit der Information. Da sie so eine viel bessere Grundlage für ihre Planungen hat, als nur wenn nur einen reinen Blick auf die Vektordaten wirft. Wir haben, wir haben zwei Gemeinden, die sind heilfroh wie Daten, da sie sagen, so können wir wirklich überlegen, wir viel besser überlegen, wir planen, haben viel bessere Planungsgrundlagen. Zweites Beispiel, was ich vorstellen möchte, ist, zweites Beispiel ist die Frage, wie viele Leute wohnen denn innerhalb einer Gitterzelle? Wie viele Wohnungen gibt es denn dort schon, wenn ich nachverdichten möchte? Also wie viele Leute wohnen auf einem Hektar? Die Information zu bekommen ist nicht einfach. Die einzigen Daten, die wir haben, Wohnungen pro Hektar, stehen im Zensus 2011. Jetzt wäre natürlich der einfachste Ansatz, wir, wir, wir nehmen die Daten der Einwohnermeldeämter und zählen die Wohnungen. Die Daten bekommt man nicht. Die Daten werden von Einwohnermeldeämtern aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht herausgerückt. Sprich, der einfache Weg schaltet aus. In der Literatur gibt es aber Hinweise, dass ein Einfamilienhaus durchschnittlich 900 Kubikmeter Rauminhalt hat, dass ein Mehrfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus durchschnittlich einen Rauminhalt von 1200 Kubikmeter hat und so weiter. Jetzt haben wir ja im Rahmen der bei den geobasis Geobasisdaten der Länder das LOD2-Modell. Dort sind ja alle Gebäude mit Höhen und mit Höhe abgebildet. Und mit Grundfläche. Sprich, wir können uns das Gebäudevolumen errechnen und über das Gebäudevolumen kann man dann die Zahl der Wohneinheiten in einem Gebäude recht gut schätzen. Mit diesem Ansatz bekomme ich eine Genauigkeit von 10% im Vergleich zum Zensus 2011. Allerdings ist der Prozess hierfür relativ trickreich. Es ist eine längere SQL-Kette. Ich, ich werde die entsprechenden Ansätze alle später in mit einem passenden Datenbankschema und einen Hinweis zu Beispieldaten auch in dem Giphard Repository zur Verfügung stellen. Um, an, um diese Information der Wohneinheiten pro Hektar zu bekommen, sprich Wohnungen pro Hektar, importiere ich mir als erstes die Gebäude aus dem led 2 CityDB berechne dort das Volumen der einzelnen Gebäudeteile und exportiere dies als Zentroid. Importiere diese Zentroide dann in eine in eine, in eine zweite Datenbank, in der ich mir auch die Gebäudedaten aus, aus, aus der Alkis importiert habe und verschneide dann diese beiden Informationen, dass ich am Fluss dann das korrekte Volumen pro Gebäude bekomme. Sprich, ich habe ich hab praktisch die Grundfläche aus Alkis mit dem korrekten Volumen, was ich, was ich durch Summierung der einzelnen Bildungsparts aus dem LED2 erhalten habe. Und dann kann ich hingehen mit Hilfe eines Feldrechners, mit Hilfe des Feldrechners in QGIS und kann mir dann die, Zahl, mir dann die Wohneinheiten pro Gebäude ausrechnen. Was, nicht, was dann eine sehr einfache Berechnung ist. Das Ergebnis ist, ich, hab, ich weiß dann für jedes Gebäude mit einer der genau, mit, mit 90%igen Genauigkeit, wie viele Wohneinheiten stecken in dem Gebäude drin. Sind es fünf, zehn, zwanzig und das kann ich dann wiederum aufsummieren auf eine, auf eine, auf die, auf eine Gitterzelle. Und so kann man dann auch sehen, wie dicht ist denn die Umgebung einer der potenziellen Neubaufläche bebaut. Wie dicht ist denn die Bebauung bereits in, eine, in, eine, in, einem, in einem Ortsteil? Wie, wie, oder habe ich hier noch Potenzial für Nachverdichtungen? Weil es gibt Empfehlungen auch dass, der, der, der, von Bundesseite heutzutage in Ballungsräumen, sollen zwischen 40 und 60 Wohneinheiten pro Hektar vorkommen. Und bei dieser Zahl sind wir noch lange nicht in, in, in, vielen, Geme in vielen Gemeinden am, in Ballungsraumrandlagen, Randlagen. Im Schnitt zum Beispiel in einer Gemeinde wie, wie, wie Hürth oder Frechen, sprich Kölner, Köln, Köln, westliche, Kölner Siedlungs, westliche Kölner Randgemeinden, dort ist man zwischen 20 und 30 Wohneinheiten pro Hektar. In, in Köln selbst in der Innenstadt ist man bei 70 bis 80 Wohneinheiten pro Hektar. Aber jetzt kurz zum Ausblick: Warum mache ich diesen ganzen Aufwand? Langfre langfristig möchte ich ein integriertes Landnutzungsmodell haben, was in QGIS eingebettet ist und wo dann der Planer seine Daten einführen kann und dann automatisch, die Wohn äh, automatisch eine Landnutzungsvorhersage, eine automatisch nach neuen Siedlungsstandorten sucht. Und wie das dann aussehen kann, sehen wir hier. Das ist zum Beispiel die Gemeinde Bettburg, im, liegt genau zwischen Köln und Düsseldorf im Rhein-Erft-Kreis. Hier, und hier habe ich, habe ich die erste Version meines Modells mal arbeiten lassen und auf, auf Grundlage der eben gezeigten Daten ergänzt um Informationen zum öffentlichen Nahverkehr und Kindergärt und, und Entfernungskinder und Schulen mal nach potenziellen neuen Siedlungsflächen suchen lassen. Und diese, und diese fünf Flächen hat das Modell gefunden. Die, schwarz, die schwarzen Kästchen, das sind, das sind insgesamt knapp äh, sieben Hektar, die als neue Siedlungsflächen in Frage kommen. Und genau auf diesen sieben Hektar wollte auch die Kommune langfristig ein Neubaugebiet ausweisen. Aber aufgrund der Modellergebnisse und weiterer Untersuchungen von uns im Projekt, konnten wir die Kommune zu bewegen, dass dort das Neubaugebiet nicht erst in 15 Jahren, sondern bereits in den nächsten fünf Jahren ausgewiesen wird. Und somit hier eine, eine flächenschonende Verdichtung erfolgen kann, eine flächenschonende nachhaltige, Verdichtung, äh, nachhaltige Siedlungsentwicklung und eine Verdichtung bereits bestehender Siedlungsstrukturen erfolgen kann. Das, das Modell in Gänze werde ich hoffentlich, sofern sie stattfindet und mein Vortrag angenommen wird, auf der phosphor in Calgary präsentieren. Da, da gibt es dann die ersten Ergebnisse komplett. Vielen Dank. So, dann danke, dann danke für deinen Vortrag. Gibt Fragen? Ist ja, dann, ja Ich fand das Berechnen der Wohneinheiten sehr interessant. Das funktioniert aber dann tatsächlich eher in Rand oder reinen Wohngebieten. Oder wie wäre der andere Ansatz auch auf Mischgebiete übertragbar? Ja, wo einfach, wie Sie gesagt haben, industrielle Nutzung mit Wohnland oder mit Wohnnutzung vermischt ist. Es, es, es, funktioniert, es funktioniert in allen es funktioniert auch in Mischgebieten, sofern die Häuser im Alkis einen entsprechenden Hinweis aufweisen, dass sie Wohnen sind. Sprich, ist, äh, im Alkis-Adgis die, die Kategorie, die Gebäudefunktionen von, tau, von, von, von 1000 bis 1320 haben. Weil darüber kann ich die Gebäude gut selektieren. Sprich, wenn ich einen Hinweis habe, ist es ist ein Wohngebäude, kann ich zählen. geht in die ähnliche Richtung, die Abschätzung zum Gebäudevolumen. Die Abschätzung zum Gebäudevolumen, wie geht man damit um, wenn da Garagen noch an den Gebäuden dran sind, respektive wenn noch unten Untergeschosse in den Gebäuden da sind, ist das klar aus den Daten erkennbar, wie das abgegrenzt ist oder gibt es da allenfalls Probleme, dass es da Vermischung gibt? Sprich, Angebaute Garagen sind oft auch als solche in den Planwerken ausgewiesen und, und, und Unter- und Kellergeschosse können ein bisschen haklich sein, sind, sollten aber im, im Gebäudevolumen sind aber im Gebäudevolumen erfasst. Ähm, ich habe dazu auch noch mal eine Anmerkung. Ähm, was spricht dagegen, anstelle dessen äh, die GZ und die GFZ äh, hinzuzuziehen, die im Bebauungsplan in der Regel verwendet wird, um zu berechnen, wo noch Platz ist und wo nicht und wo auch quasi in Siedlungsgebieten noch nachverdichtet werden kann? Das Problem ist, die GFZ zu berechnen, ist relativ schwierig. Dazu fehlen uns, ein, fehlen uns im Moment noch leider die planerischen Informationen in vielen Gebieten. Es wäre schön, wenn wir Bebauungspläne hätten und so weiter um unsere Berechnung auf die GFZ fortzuentwickeln. Aber aktuell ist es, Bebauungspläne aufzuarbeiten und so weiter, sehr mühsam. Meine Hoffnung geht da, dass sowas in Zukunft, wenn der X-Plan-Standard mal umgesetzt wird, etwas leichter wird. Ja, meine, meine Frage geht auch in die Richtung der Wohneinheiten. Ähm, gibt es eine Faustformel, also die das Volumen ähm, mit den Wohneinheiten verbindet? Es, wir, äh, es gibt eine Faustformel, ich habe die mit Absicht nicht dargestellt, weil da muss man, dann noch, muss, man muss man sich dann wirklich durch die Einschlägige Literatur wühlen. Ich habe hab dafür über 300 Vers, Ver, Veröffentlichungen von Architekten gesichtet, um, die Forst, um, um eine Forstformel herleiten zu können. Ich habe den kompletten Baukostenindex für Neubauten und diverse andere Standardwerke dafür durchforsten müssen. Aber man kann sagen, dass eine Wohnung im Schnitt, dass eine Wohnung im Schnitt ungefähr 300 Kubikmeter aufweist. Und dass zum Beispiel ein, Alten, ein Zimmer im Altenheim im Schnitt 70 Kubikmeter hat. So, gibt es noch weitere Fragen? Gut, dem ist nicht so. Dann danke ich nochmal Mirko für seinen Vortrag. Und um halb geht es dann weiter mit Vektorverschneidung mit GES, Kugis.